Hallo und herzlich willkommen zu meinem Test des MSI B360 Gaming Pro Carbon Mainboards, welches ein Gaming Mainboard ist und mir von Mindfactory.de im Rahmen des Testers Keepers Programms zur Verfügung gestellt wurde. Das Mainboard beinhaltet neben einigen Gaming Features wie Uibert und Co. natürlich auch MSIs Mystic Light RGB Beleuchtung. Das B360 eignet sich ausschließlich für Intel Prozessoren der 8. Generation und bietet dementsprechend auch einen Intel B360 Chipsatz. Für meinen Test verwende ich ein i7-8700K. An den Seiten der Verpackung gibt es jetzt nichts spezielles da steht noch mal ein bisschen ähm, rechtlicher Text plus äh, den Titel des Mainboards natürlich wieder MSI B360 Gaming Carbon auf der Rückseite sieht man jetzt allerlei Schnickschnack, wie immer B360 Gaming Pro Carbon, dann welcher Chipsatz verbaut ist, dass das Mainboard RGB-Beleuchtung hat, auch schön dargestellt wo es ist. Dann natürlich, dass es ein DDR4-Slot hat, ich habe mir hierzu die Kingston HyperX Fury zugelegt. Des Weiteren sieht man auch, dass es einen speziell gehärteten PCE-Slot für die Grafikkarte hat, USB 3.0, Darstellung von der Rückblende ist natürlich auch zu sehen und äh, dass es ein spezielles Gaming LAN hat Audio Boost heißt, man soll angeblich super Sound kriegen plus Twin Turbo M2 Steckplätze, also ein PCIe M2 Steckplatz um möglichst viel Performance aus äh, M2 Festplatten zu kriegen Man sieht natürlich das ganze nochmal als Bild Dann öffnen wir jetzt die Verpackung und schauen mal was sich da alles drin befindet Zuallererst sieht man natürlich das Mainboard in einer antistatischen Folie, das äh, wie üblich genau so eingepackt ist und auch so eingepackt sein sollte. Das ist schon mal schön. Auf der Rückseite sieht es auch unspektakulär aus. Dann ein bisschen Kartonage, die man entfernen muss, um an das Zeug drunter zu kommen. Und hier sieht man dann schon allerlei Kleinigkeiten. Kabel verschiedenster Art. Hier ist ein RGB-Kabel, um die Beleuchtung anzuschließen die Rückblende fürs Gehäuse. Das ist ein SATA Kabel und auch einmal angewinkelt, was sehr schön ist. Und ein mir unbekanntes Kabel. Legen wir es zur Seite. Natürlich die obligatorische Treiber CD, einmal ein schreiben. und hier Label, mit denen man die Kabel markieren kann. Sehr schön. Eine Quick Installation Guide, also schnell wie, schnelle Anzeige, wie kriege ich einen Prozessor drauf, wie mache ich einen Kühler fest. Wobei man hier natürlich auch immer darauf achten sollte, dass man auch die speziellen Dinge sieht. Dann die einzelne Beschreibung, Mainboard ins Gehäuse, wie schraube ich es fest, Festplatte rein, Grafikkarte rein. Alles nochmal kurz zusammengefasst, wie schraube ich eben ein Mainboard in ein Gehäuse. Und hier haben wir noch die Anleitung in lang. Leider wie es aussieht nur in Englisch. Die Seriennummer zum Aufkleben und ein Hinweis, dass man das Mainboard bitte nicht direkt aufs Gehäuse schraubt, sondern da ein bisschen Platz lässt um Kürzschlüsse zu verhindern. Aber das sollte man immer tun. Dann ein kleiner Kleber und nochmal was zum Aufkleben. Und damit haben wir alles aus dem Karton rausgeholt, wir machen jetzt zu und legen die mal weg und schauen uns das Mainboard im Detail an. So, dazu müssen wir es zuerst einmal aus der Folie befreien. Das werde ich jetzt außerhalb der Kamera machen, beziehungsweise ich versuche es in die Kamera zu kriegen. Zack, Kleber geöffnet, ich drehe es wieder um. Damit man es direkt von oben sieht, die Rückseite ist meist unspektakulär. Wir legen es am besten auch direkt auf die Folie drauf und man sieht, da ist der PCIe-Slot mit der Amor oder mit der Stahllegierung. Die RAM-Slots, Kühler für die Bridges, Anschlüsse, Strom, Pins für Gehäuse, einen zweiten PCIe-Slot. Hier ist ein Soundchip. Da ist tatsächlich noch eine BIOS-Batterie, dann kann man die, das BIOS recht leicht zurücksetzen. Hier sieht man die Anschlüsse. Oh, ich glaube, das wird unscharf, aber ich werde euch da noch ein Foto von machen. Ähm, relativ viele USB-Slots, das finde ich sehr schön. Ähm, auch noch einen klassischen Mausanschluss, einen HDMI-Anschluss, falls man eine CPU mit Onboard-Grafik hat. Natürlich LAN und äh, Audio. Es bietet auch optischen Audioausgang, wenn man denn ein passendes Gerät für hat. Das hier ist jetzt die passende Blende dazu. Wir versuchen so mal, wie es aussieht, wenn es dran ist. Ist in schwarz gehalten mit dem MSI Dragon, bzw. Gaming Dragon. Äh, macht man ins Gehäuse ran und dann deckt das quasi das Mainboard so ab und verhindert, dass Staub reinkommt. Und äh, guckt auch, dass keine Luft von außen reinkommt, die man nicht drin haben will, wenn man das Ding kühlen will. Und das war auch schon das ganze Unboxing. Vielen Dank.